Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hochverehrtes Publikum, so wie das äh, ausschaut, ist äh, das äh, ja, heute die... Der letzte Teil dieser munteren Skepsis-Trilogie -Tri auf dem Gleichsatzkanal. Es hat mich sehr gefreut. Sie, er, sie, es waren ein dankbares Publikum. Ich werde mich etwas an das Zeitschema halten müssen, um die 30-Minuten-Grenze nicht zu überschreiten und da äh, sich der Rest für, eine, äh, für einen Teil 15 äh, nicht mehr eignet bzw. dann zu kurz wäre, äh, machen wir heute das alles zu Ende. Und schon geht's los. Die Nummer 40, die Eloysischen Mysterien, die in die Eloysischen Geheimnisse Mysterien eingeweihten, gelangen nicht nur zum Zweifel an der Wirklichkeit der sinnlichen Dinge, sondern nötigenfalls auch zur Verzweiflung. Diese Weisheit konnten wir schon in einer vorigen Folge bewundern und in der Stufe der Verzweiflung kommt dann der Guru und nimmt dich bei der Hand und du glaubst alles, was man dir erzählt. Genau aus diesem Grund wurde auch die Vorstellung der Folter aufgegeben, weil dabei nichts Vernünftiges herauskommt, aber ich schweife ab. Hier ist äh, die nächste Nummer, 79, das Tau des Nichtzweifels. Also diese, äh, wie war das oben nochmal? Hm, noch eins weiter die na, Der Unbeirrt, wo war der Unbeirrte? Der Unbeirrt. Da ist es noch weiter her. Ja, das ist jetzt eine Art von Zweifel. Unerschütterlich, nicht unbeirrt, unerschütterlich. Hier wollte ich hier, jetzt hat sich der negative Zweifel der Sinnlosigkeit kein Ergebnis dann doch noch in einen Erfolg verwandelt. Die Unerschütterlichkeit wird dann hergestellt nach der absoluten Verzweiflung. Aber schon kommt die Nummer 74. Was 1 ist, kann man letzten Endes nicht mehr fragen. Das wäre jetzt auf logischem Weg das begründete Ende des rationalen Verstandes bei der Einheit die dann auch einen selbst mit einschließt und dann ist keine Differenzierung mehr gegeben. Also äh, kann auch keine Logik, findet auch keine Sprache mehr statt, weil mit diesem Eins äh, ist ja nicht die Nummer Eins gemeint, sondern eben diese allumfassende Einheit äh, wird gern auch äh, zum Gottesbegriff gemacht. aber da hört sich es dann eben auf äh, mit der Schulweisheit und überhaupt äh, mit dem rationalen Verstand. Ist es überhaupt nicht so weit her, wie man vielleicht denken möchte, aber das ist noch lange kein Grund, äh, um in Verzweiflung oder Resignation zu fallen. Da geht es da erst richtig los aber eben auf ethischem Gebiet, da gilt es zu klären, was richtig und was falsch ist, was zuerst kommt und was, was erst nachrangig zu behandeln ist und dergleichen. Dann kommen wir äh, nach Israel, zur Kabbalah Gershom Scholem, ein verdienter Mitarbeiter um die jüdische Mystik für Schulem ist das mystische Denken nicht aus Frage und Antwort konstituierbar da hätten wir wieder den Buddha wer fragt äh, irrt schon und wer antwortet irrt auch das war doch das war hier in, in der letzten Folge also noch, noch öfter mich derartig zu irren. Das wäre jetzt etwas zu viel verlangt. Wir kommen zur Nummer 59. Es ist sinnlos, über die Kategorien von Raum und Zeit hinaus zu denken weil wir ohne Raum und Zeit immer schon vorauszusetzen äh, gar nicht denken und fragen könnten. Also hier nochmal ein weiterer, weiteres Kriterium der Sinnlosigkeit oder des, End, des Endes, Genitiv, des äh, rationalen Verstandes, äh, der immer die Kategorien von Raum und Zeit äh, zur Voraussetzung hat um überhaupt zu sinnvollen Aussagen kommen zu können, dass, dass etwas eben in einem Raum äh, stattfindet und zu einer Zeit stattfindet. Wenn diese Merkmale nicht mehr äh, relevant sind oder nicht mehr stattfinden, dann ist äh, Tür und Tor für alles Mögliche, dann ist alles möglich. Aber dann hört es eben auch mit dem rationalen Verstand und der äh, Norm der logischen Folgerichtigkeit auf. Die Nummer 36, Sinn ergibt sich aus der Enthebung, aus der Fraglichkeit, das wage ich jetzt wieder zu bezweifeln, weil... Äh, keine Fraglichkeit, das heißt überhaupt nichts, das kann, da kann etwas äh, in Ordnung sein. Äh, das heißt, dann wäre ja schon ein Sinn gegeben. Also, so intuitiv, spontan, auf den ersten Blick gefällt mir das nicht dass sich äh, da allein aus der Fraglichkeit, die äh, muss ja irgendwie klar sein um was für eine Art von Fraglichkeit es sich da handelt und dann da allein schon auf einen Sinn zu setzen, dafür einen Sinn, da, da ist noch jede Menge anderes äh, zu klären, äh, was da an Werten, warum Gültigkeit Geltung hat und warum und wenn diese Fragen nicht geklärt sind, da kann die Fraglichkeit enth enthoben sein, wie sie will, da ergibt sich kein Sinn. Gut, soviel zu der Nummer 36. 92 heißt, der Zweifel kann nur durch die Tat beendet werden. Das äh, ist jetzt auch wieder so, wie mit der Fraglichkeit. Ich denke mal, dass noch so viel Tat, das kann auch ein blinder Aktivismus sein, der in keinster Weise reflektiert ist um eben einen Zweifel zu beenden, der eigentlich mit, mit etwas mehr Reflexion oder vielleicht durch die Hilfe äh, irgendeines Freundes dann ohne weiteres äh, geklärt werden, äh, wo dann eben noch weitere Alternativen unter Umständen zur Verfügung stünden, indem dann äh, noch nicht zur Tat geschritten wird, sondern, äh, wie gesagt, noch weitere Alternativen äh, zur Verfügung stehen, um dann äh, an anderer Stelle zur Tat zu schreiten oder so. Also ist mir das jetzt hier etwas zu verabsolutiert mit diesem, mit diesem Allein? Würde ich jetzt nicht äh, so sprechen. Allerdings, um jetzt bei der 138 zu landen, kenne ich durchaus die Momente, in denen ich... Äh, eines, von einem Gefühl eingenommen wurde, dass man durchaus mit einem Zertreten eines Schlangenkopfes vergleichen könnte. Denn tief im Inneren hasse ich die Ambiguität und die Zweideutigkeit und die Dialektik und welche Formen das Prinzip Schlange am Boden kriechen, sich schlängelnd zwischen diesem und jenem. Und schon geht weiter, 126, der Skeptiker vertritt die Auffassung, dass die Wahrheit eines Urteils nicht erkennbar ist. Eben, eben, eben wieder die objektive Wahrheit. Das ist, das ist der Punkt, objektiv oder eben nicht allgemein gültig, wenn diese es ist, macht eben den Unterschied, ob ich äh, von einer objektiven, allgemeingültigen Wahrheit spreche oder eben meiner Wahrheit, die für mich auch jetzt kann, macht jetzt wenig Sinn, den Begriff überhaupt abzuschaffen, weil äh, dafür jeden Einzelnen, der eben für sich eine Wahrheit erkannt hat, auch den Begriff beibehält, auch dementsprechend... Äh, verbindlich verhält, also auch eine, eine Verpflichtung dadurch eingeht, so wie eben äh, jemand, dem man beim Wort nehmen kann, bei einer Bedeutung, äh, bei der Bedeutung eines Wortes, der sich dann nicht äh, wie die Schlange äh, schlängelt zwischen diesem und jenem, um nicht dass man ihre nicht habhaft wird. Um das geht es, um die Objektivität bei der ganzen Geschichte. Der Skeptiker ist Relativist, da heißt jetzt auch wieder aufpassen. Ähm, um nicht in die Relativismusfalle zu treten ähm, objektivistisch an sich gesprochen ist die Relativierung äh, beziehungsweise die, äh, den an sich Status durch eine Bezüglichkeit äh, eben in Relation zu setzen äh, durchaus ein äh, die läufige Methode des kritischen oder überhaupt skeptischen Denkens, weil es eben um die Entthronung des Absolutismus geht. Aber Relativist heißt jetzt nicht, um bei der Schlange zu bleiben, sich immer, dass jetzt alles als relativ erklärt wird und man sich dann dadurch aller möglichen Verbindlichkeiten entledigen kann. Das ist nicht der Fall. Relativismus heißt nur, dass eben äh, der Standpunkt äh, relativ ist als solcher an sich. Aber ist der Standpunkt einmal eingenommen, dann ist die Perspektive festgelegt. Da ist dann nichts mehr relativ. Okay, die nächste Nummer. Der Skeptiker bestreitet, dass es eine Methode gibt, um sich selbst oder einen anderen zu irgendeiner Überzeugung zu zwingen. Hier hilft auch wieder die Objektivismusbrille bzw. der Filter durch die Kategorie Objektivität. Es geht hier um eine objektive Überzeugung, eine allgemeingültige Überzeugung. Die ist da, dazu kann niemand gezwungen werden, weil die unbegründet ist. Es gibt keinen rationalen, logischen, vernünftigen Grund, einen bewiesenen, einen Beweis, der Allgemeingültigkeit. Dann ähm, der nächste Punkt, der einzig, wirklich relevant, die einzig wirklich relevante Frage ist für, für Sokrates, die nach Gut und Böse und äh, das ist insofern von Bedeutung, dass eben wenn die Frage der Objektivität und überhaupt dieser, dies, dieses äh, einen Bereich, der angeblich äh, moralfrei ist und wertneutral wenn das äh, geregelt ist, dann äh, ist eben alles Ethik und die Probleme müssen auf ethischem Gebiet geklärt werden. Und äh, So gesehen ist eben sind eben die einzig wirklich relevanten Fragen dann äh, die nach Gut und Böse. Nummer 124, der Skeptiker zweifelt an jeder Möglichkeit von Wahrheit und Gerechtigkeit. Äh, hier äh, gilt es auch wieder zu differenzieren, eine allgemeingültige Wahrheit ist äh, nicht möglich, Genauso wie eine, äh, wenig, äh, wie eine objektive Gerechtigkeit, eine allgemeingültige Gerechtigkeit, beziehungsweise ein, äh, alles über einen Kamm scheren, äh, etwas mit Gerechtigkeit zu, zu tun hat. Gerechtigkeit ist äh, immer eine des Maßes, beziehungsweise äh, der Relation, und das, was unbedingt dann für jeden einzelnen Menschen als Prinzip äh, zu gelten hat, was im Grunde äh, quasi Gewissensfrage ist, das ist dann äh, nochmal äh, der andere Punkt, äh, der zu berü berücksichtigen ist, wenn jetzt äh, so eine, es sind ja im Grunde genommen Forderungen, die hier gestellt werden bei der äh, beim Begriff Gerechtigkeit genauso wie äh, bei der Freiheit. Es ist ja immer eine Forderung nach Freiheit und diese Forderung, die ist dann eben zu begründen, die ist logisch, widerspruchsfrei und folgerichtig zu begründen, um dann eben zu einer Einigung zu kommen, die von beiden Seiten anerkannt wird und deshalb nicht zu weiteren Konflikten führt. Die Nummer 31, es gibt weder Gut noch Böse, sondern nur Glaube und Zweifel. Das ist jetzt ähm ein Level äh, quasi auf äh, Sektenniveau, äh, da wird man dazu gebracht, äh, das zu glauben, das Gut und Böse, das ist wieder so schlangen, schlangen dass äh, Von Gut und Böse will die Schlange nichts wissen. Und deshalb windet sie sich. Und sie windet sich, indem sie gut und böse dieses, äh, die, diese Entscheidung und das Urteil in Glaube und Zweifel verwandelt. Was äh, heißen würde, äh, egal äh, welcher Glaube da im Spiel ist, äh, ist er gut und, und äh, Egal welcher Zweifel, wie auch begründet, äh, wäre schlecht oder das würde, dann, das würde dann auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und genau mit dieser Argumentation kriegt man dann die Leute, dann alles Mögliche zu machen. Weil eben jeder Zweifel, den sie dann haben, wenn man in irgendein etwas, wo, wovon dann im Nachhinein dann, ich konnte ich gar nicht glauben, wie ich überhaupt so denken konnte, gibt es auch äh, viele ehemalige DDR-Bürger, die dann äh, derart äh, ihr Bedauern äußern wie das überhaupt möglich war. Das ist eben nur, wenn nur Glaube und Zweifel eine Rolle spielt, aber das nicht, da keine Begründung, der Verstand ist da nämlich ausgehebelt. Das spielt sich alles auf einer emotionalen Ebene ab. Und deshalb schreiten wir jetzt auch weiter zu Punkt 48. Nicht deshalb, sondern eher weil es vernünftig ist, sich da nicht weiter auszulassen. Zumindest habe ich gerade das Gefühl. Die Skeptiker und Königer behaupteten, oh, acht Minuten mit dialektischen Mitteln das alles Erkennen überhaupt niemals zur Wahrheit, sondern nur zu einem Scheinwissen führen, könne sie endeten in einem schrankenlosen Relativismus und Konformismus. Konformismus, denn wenn es keine objektive Wahrheit gibt, so ist das Vernünftigste, sich den jeweils herrschenden Glaubensvorstellungen und Sitten was ist das, anzupassen. Das ist natürlich Unfug, äh, äh, weil die objektive Wahrheit, das Fehlen der Ob einer objektiven Wahrheit, äh, äh, andere Normvorstellungen in den Vordergrund rückt und. Äh, diese zu bezweifeln und äh, auch äh, ist äh, immer eine Auseinandersetzung dann, äh, welch, äh, welchem äh, Gut jetzt der Vorrang in einer bestimmten Situation äh, zu gewähren ist. Und diese Auseinandersetzungen müssen stattfinden. Dieses Anpassen, da, da äh, spricht dann eher wieder die Schlange, äh, der aus einer Machtposition heraus äh, will einem dann äh, ein, eine Konformität aufdrücken. Die nächste Nummer: Wer skeptisch denkt, kommt zu keiner positiven und zu keiner negativen Aussage und beharrt in der Enthaltung von jeglichem Urteil. Das ist auch Blödsinn. Nichts ist gerecht, nichts ist, nichts ist ungerecht. Äh, gilt dasselbe äh, wie vorhin Gesagte. Immer, also diese, diese. Postulate gehen alle wie ganz selbstverständlich von einer objektivistischen Position aus. Und so dementsprechend sind dann hier auch die Formulierungen. Und da ist das, das meiste, wenn man dann, wenn eben klar ist, dass mit Objektivität, ob allgemeingültigkeit nichts zu wollen ist, dann fällt es eben unter den Tisch und fertig wird nicht mehr darüber gesprochen. Prinzipien dürfen nicht in Frage gestellt werden, das möchte ich jetzt auch in Frage stellen. Die Prinzipien wären keine Prinzipien, wenn sie nicht in vielen Situationen schon einen Anhaltspunkt bieten, um etwas klarer zu kriegen. Weil eben die verschiedenen Situationen immer verschieden sein können, können sie auch Prinzipien wandeln. Aber jetzt, sage ich mal, das Prinzip, das im Zweifelsfall immer der Freiheit der Vorrang zu gewähren ist, sage ich mal, das muss in den seltensten Fällen in Frage gestellt werden. Also ist nicht korrekt äh, ist anzuzweifeln, kann man in Frage stellen, diesen 107er Als nächsten Zeugen rufe ich auf, René Descartes Bitte sehr Descartes spricht Was nämlich das praktische Leben betrifft, so würde sehr oft die Gelegenheit zum Handeln verstreichen, bevor wir uns von allen Bedenken befreit haben. Nun ist es nicht so, dass man in jeder Situation eben immer das Rad neu erfinden muss, sondern äh, da gibt es einiges, das schon aufgrund äh, einer Erfahrung, einer gewissen Erfahrung, da gibt es sogar äh, eine Erfahrung der ganzen Menschheit über Jahrhunderte und in allen möglichen Ländern. was nicht heißt, dass das immer richtig sein muss, aber dient eben als Anhaltspunkt. Und äh, wenn es äh, gelingt, so eine jahrhundertjahre äh, alte Erfahrung umzustoßen, wie jetzt das Prinzip Objektivismus, dann ist auch schon viel erreicht. Womöglich ein... Äh, äh, ein weiterer Jahrhunderte dauernder Stillstand äh, vermieden. Dann äh, die nächste Nummer, ein Pragmatiker, der Erfinder sozusagen des pra Pragmatismus, Charles Sanders Peirce, der papered out dürfte sich kaum auf die Küche erstrecken, dem kann ich zustimmen. Also Paper im Sinne von Theorie und Papier, es ist alles nur Papier. Und auf die Küche, wenn es jetzt darum geht, wenn ich Hunger habe, dann werde ich nicht lange zweifeln, ob ich jetzt irgendetwas esse. Geht jetzt alles, es sind jetzt alles so so Extrempunkte, wird jetzt kaum diesen verschrobenen Professor geben, der dann das Essen vergisst, der kommt bisweilen vor, aber das ist eigentlich keine, keine große Streitfrage, dass da jetzt jemand die animalischen Bedürfnisse in Frage stellen würde. Das ist auch nie der Punkt da. Wenn es da Diskussionsbedarf gibt, dann sind da eher die Schlangen am Werk, die für Verwirrung sorgen, damit die Zustände so bleiben, wie sie sind. Und diejenigen, die auf eine Veränderung hoffen, immer heillos zerstritten sind. Die Nummer 109, man kann nicht Skeptiker sein, ohne die Natur zu vergewaltigen, nicht Dogmatiker, ohne auf die Natur zu verzichten. Das ist jetzt eben auch, das, äh, um das geht es nicht. Äh, Natur und Trieb, da sind wir wieder im Bereich der Gefühle, äh, wohingegen Skepsis eine Verstandesleistung ist. Der Dogmatiker ist da schon wieder weiter, äh, beziehungsweise rückschrittlicher, indem das Dogma viel mehr auf, einer, auf der Willenskraft beruht oder dem Willen zur Macht, was mit Willen auch wieder weniger Verstandesleistung ist. Jetzt ist meine Zeit um aber ich mache weiter äh, Blaise Pascal die Natur verwirrt die Skeptiker und die Vernunft verwirrt die Dogmatiker die Natur verwirrt die Skeptiker nicht das ist alles zu pauschal aber sie wissen was ich meine da äh, auf diesen 165 äh, spielte ich schon einmal an. Es ist nicht gewiss, dass alles ungewiss ist. Es sind auch wieder so Bezugnahmen auf, auf Absolutheiten. Alles ungewiss, sicher ist, ist es nicht gewiss, dass alles ungewiss ist. Wer weiß schon, was alles ist? Niemand. Den Sinnen nicht blindlings vertrauen, heißt nicht, sie zu verachten, Und genau. Also diese Gefühlswelt hat, alle, hat ihre Berechtigung und ist eben alles in Maßen. Äh, werden die Gefühle aber übermächtig und hat, spielt der Verstand keine Rolle mehr, hat äh, keinerlei Kontrollfunktionen mehr, dann äh, ist Vorsicht geboten. Wir kommen zum nächsten Zeugen, David Hume. Sollte mich nun aber jemand fragen, ob ich einer Ihrer eine Skeptiker bin, welche dafür halten, alles sei ungewiss und unser Urteilsvermögen besitze in keiner Sache und in keinerlei Weise einen gültigen Maßstab für Wahrheit und Unwahrheit. So würde ich äh, sagen, diese Frage ist vollkommen unüberflüssig. Äh, allein schon wegen der irrelevanten Objektivität. Weder ich noch sonst irgendjemand jemals aufrichtig, konsequent dieser Meinung gewesen. Nun ja. hat sicher jede Menge Leute gegeben, ob die jetzt, na gut, dann waren sie eben nicht aufrichtig oder konsequent, oder vielleicht nur dumm. Ja. Die Natur nötigt uns mit absoluter unabwendbarer Notwendigkeit Urteile zu fällen. Eben weil sie uns nötig zu atmen, das, dem kann ich jetzt auch nicht zustimmen, weil das eben äh, diese Bereiche nicht äh, notwendigerweise so getrennt äh, dargestellt äh, werden können. Beziehungsweise die, muss eben differenziert werden, ob äh, es sich um einen qualifizierten Verstand handelt der von keinen Gefühlen, äh, Achtung, äh, nicht gegendert, der von Gefühlen übermannt wird, weil in der Regel sind es ja auch die Männer, die immer oder von einem bestimmten Gefühl dann übermannt werden und das dann als Ausrede benutzen. Ansonsten wären es die Frauen. Aber jetzt genug der Pauschalisierungen. Äh, die Nummer 152, äh, ich guckst du, ja, das ist zu schaffen. 152, äh, Joseph Marie de Gerando betrachtet. Betrachtungen über den Skeptizismus. Die einzige Art des Skeptizismus, welche uns noch nützlich sein kann, ist diejenige, welche uns mitten unter neuen Tätigkeiten in einer heilsamen Wachsamkeit erhalten wird, aber nicht diejenige, welche uns an allem Erfolg zweifeln lässt, also an allem Erfolg. Das ist mit Sicherheit unvernünftig, weil eben so totalitär, heilsame Wachsamkeit, oder überhaupt, wieso nicht nur Wachsamkeit, wieso überhaupt Skeptizismus, wieso nicht Wachsamkeit. Und darum handelt es sich im Grunde genommen, ja. Es hat ja immer diesen negativen, sind wir doch ehrlich, das Wort Skeptizismus, die Kategorie der Begriffe hat doch immer schon einen gewissen einen negativen Beigeschmack gehabt. Nummer 18, eine Erkenntnis hat nur einen Wert, wenn sie aus uns selbst erwächst. Keine Autorität, kein Lehrer kann wirklich etwas lehren, außer dass er Zweifel weckt. Das war jetzt äh, ein ehemaliger Sanyasin gibt hier seine gesammelten Erkenntnisse zum Besten. Keine Autorität und kein Lehrer, außer dass er Zweifel weckt. Und dann, was ist dann mit den, werden die Leute mit ihren Zweifeln alleingelassen. Äh, wenn dann kein Halt mehr ist, äh, die landen dann in der äh, Klapse. Hat äh, genügend gegeben, jede Menge von diesen ausgeflippten Sektenjüngern mussten dann therapiert werden. Nummer 87, alles im Bewusstsein drängt auf Gewissheit und Unfraglichkeit. Ähm ist jetzt auch wieder zu totalitär absolut immer mit alles, wenn irgendwo alles steht dann sofort die Antennen ausfahren und wachsam sein Gewissheit ist gut und schön aber es kann diese Gewissheit zu einer Fuchtel der Fraglosigkeit werden und dann ist diese Unfraglichkeit wie ein äh, unsichtbarer Sarg in dem man begraben wurde und keine Geistestätigkeit mehr stattfindet 46 der letzte Sinn der Skepsis liegt in der Unbeirrbarkeit äh, ja als Methode im Ausschlussverfahren wenn das Ausschlussverfahren bedeutet, dass eben nur die äh, Angelegenheiten, die mit äh, fast äh, tödlicher Sicherheit äh, Unsinn sind, absurd, äh, schlecht, eben auszusortieren, dann... dann würde das zutreffen, dass es um die Unbeirrbarkeit geht. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es geht darum, eben prüfen, die, die Werkzeuge zur Verfügung zu haben, um etwas zu prüfen. Und äh, wenn jemand das Werkzeug äh, der unmöglichen Objektivität, nenne ich äh, es mal, zur Verfügung hat, dann kann er sich sehr viel nutzlosen Flitterkram würde, wer würde das sagen, keine Ahnung, im Augenblick vom Hals schaffen und sich auf das äh, äh, Wichtigere konzentrieren Nummer 59, eine Frage bedeutet die Methode des Suchens äh, nun gut nicht unbedingt, äh, kann sein, dass äh, methodisch gefragt wird, aber muss nicht unbedingt sein. Äh, die Methode des Suchens ist ein Kapitel für sich, da kommt es wieder darauf an, ist nur so an sich, kann man da nichts sagen, kommt es wieder darauf an, was wird gesucht und was ist dann der entsprechende Bezugspunkt. Da fällt mir ein äh, Spruch von Blaise Pascal ein, der mir in Erinnerung geblieben ist in Bezug auf das Suchen. Äh, Da antwortet er einem Gottessucher auf, ich, was, äh, ich weiß nicht, was für eine Frage. Äh, was du suchst, ist das, was sucht. so viel zur Methode des Suchens. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum äh, drittletzten Punkt, äh, wie ich das sehe. Es sollte weniger nach Antworten gesucht werden, als danach, wie die Fragen zu formulieren sind. Dem kann ich nur zustimmen. Äh, die Relevanz, was ist jetzt eigentlich äh, das Problem? Das ist äh, eine der wichtigsten Fragen. Äh, die Leute, die alle bloß Antworten suchen wollen, die, die, die, die suchen eigentlich immer bloß äh, nach etwas, äh, was ihre Antworten unterstützt oder beweist. Das ist äh, da, äh, mit Voraussetzungslosigkeit als, als wissenschaftlicher Tugend hat das nichts zu tun. Dann äh, der vorletzte Punkt, äh, spricht auch nochmal eine Variante an, Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche. Äh, heißt im Umkehrschluss, dass nur starke Persönlichkeiten Menschen sich erlauben können äh, zu vertrauen. Das wäre jetzt äh, kommt äh, alles sicher vor. Bloß äh, wage ich jetzt äh, zu bezweifeln, dass man dann damit auch den, einen berechtigten Begründen, begründeten Zweifel äh, damit abdeckt äh, und quasi als Misstrauen dann ausblendet, um nicht äh, sich als schwach äh, erscheinen zu lassen. Und die letzte Nummer in Teil 14 der, des äh, heiteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal lautet, äh, ist von einem Omnibus die Rede, äh, lateinisch äh, die herrschende Sprache der Philosophen bis noch hinauf zu dem äh, jüngst besprochenen Christian Wolf, das 18. Jahrhundert und dann Leibniz hat man einen Schlenker ins Französische gemacht, aber das war die Bildungssprache und das dumme Volk konnte sich, äh, hat an Latein nur das verstanden, was in der Gottesdienst dann zur Sprache kam und nicht einmal das aber jetzt um dem ganzen Reigen ein Ende zu bereiten Rubertus Meldenius von was weiß ich woher in Necess, Necessaris Unitas in Dubis Libertas in, im Omnibus Caritas also das ist bewusst, so heißt natürlich, so wie hier, aber in den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften Freiheit, in allen aber Liebe. Und damit entlasse ich euch Zweifler in die raue Wirklichkeit des Alltags mit einem Peace und Oh,